Manchmal möchte man, wenn man Footage-Material hat, die lauten Nebengeräusche in seinem Video nicht haben. Da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ich mache einen Rechtsklick auf das Element in der Timeline und wähle Audio stummschalten.